Blabla bla, Festival, blabla. Bla. Was habt ihr auf dem Festival gesungen? Äh. Uh, <lacht> Before you, you'll happy without me, now me, if you are a oder? Dürfen wir euch ganz kurz fragen, was euer so Lieblingssong dieses Jahr war? Sie wollte aber eher so. Nee, nee, lass mal. Break up with a girlfriend. Yeah, yeah. Alle meine Entchen schwimmen auf den See, schwimmen auf den See. Und das Wasser schwänzchen in die Höhe. Ey, haben wir schon mal. Kurzer Front. Ich singe mit den Zähnen. Oh, okay. Shine bright like a diamond. Uh. <lacht> Prothese. Kannst du das nochmal machen? Uff, was ist passiert? Sie hat sich schon gefreut. Dürfen wir nicht ganz kurz fragen nach deinem Lieblingssong? Nee, danke. Ich liebe die Girls angesprochen. <lacht> Sind wir uns ehrlich. Sing, Aber was hörst du, Deutsche? Bones. Bones? Bester. Test. Uff. Die kleine Schlampe ist M versaut? N <lacht> <lacht> Nein. Das ist von TikTok. Kennt ihr das Wirklich? Nicht? Nein. Ich dachte, das ist so, du sagst dann so: Uff, Uff. was ist passiert? Gaso ist schon wieder drunter. Uff. Uff. Ich komm nicht klar, ich komm nicht. Uff. Uff. Aber ich dachte so. nicht, dass reinkommt, die kleine Aber Schlampe ist versaut. Tobi. Tobi? cool! Sugar. <lacht> Sugar. Hi Sugar. Ich bin auch, ich bin auch da. <lacht> <lacht> ich ich, ich hole mir jetzt ähm, Ablehnungstraining ist das. Also ich hole mir quasi Nines ab von Leuten hier auf der Straße. Ich frage einfach Frauen, die mir gefallen, <lacht> ob sie Lust haben auf ein Date mit mir. Und ähm, mal schauen, was kommt. Aber das Ziel ist es, so viel ähm, Nines einzuholen wie möglich heute. Savage! Ja gewinnen, <lacht> also das ist das, was ich daily mache. <lacht> das ist mal, wenn ich so in Wien durch die Straßen laufe, was mir da so einfällt. Genau, Geil. das ist auf ein Date. Falls ihr nicht auf ein Date gehen wollt, lasst ein Abo und Like da. Ablehnungstraining und so. <lacht> oder du vielleicht? Ich <lacht> <Ja, Sugar. lacht> äh, muss jetzt auch eine Antwort geben, so gar nichts das ist halt ein bisschen... Äh, also deine Mission Neins zu kassieren oder Ja's? Ja, genau. neins. Also, was heißt Mission? Es kommt, was es kommt, aber das ist so, äh, so ein bisschen die Idee dabei. Von mir leider nein. Ah, schade, aber, <lacht> aber ich weiß es sehr zu schätzen. Sugar, that leaves us. Nein. Auch nicht? Nein. Schade. Also wenn ich wäre Mission so gerne ist? mit dir, Sugar, auf ein Date gegangen. <lacht> Ey, das ist wirklich das <lacht> Okay, ja. <lacht> okay. Das war nicht in meinem Plan, Was, ähm, wo wollen wir denn jetzt, äh, ich habe auch gar keine Zeit, ich muss jetzt los. Spricherlist ja, auf meiner Hand. <lacht> ah, Sugar, gib kurz deine Hand her. No. <lacht> genau. Ich habe einen Korb bekommen von einem Selbst Typen, der, Kim, der nur Nein kassieren will und von mir ein Ja kriegt. Was soll ich machen, Alter? Ich werde nur von Dude angegraben und ich will das nicht. Er, sogar er dreht sich schon um. Dude, könnt einer von euch mir Dating-Tipps geben? Roder, da guck Du musst okay. erstmal Versace Eros aufnehmen, Bruder, weil das ist ein Dosenöffner, Bruder. Weißt das ist du? der Dosenöffner, das okay. Das ist der Dosenöffner, Bruder. Sehr gut. Also du Ja, richter Hanna einen schönen Gruß von mir aus. Hanna mit, seiner, mit seinem Zungenemoji. Darf ich die zwei Herrschaften fragen, was ihr Lieblingssong ist? Das ist Lieblingssong. Ja, genau. Uh. Baby, schattert so, also, wenn, ja. wenn man jung singt das, ja. Was singt er genau? Ja, Baby, schattert Keine Ahnung, Mami, schattert da du. Papa, Ja, gerne, gerne. Das ist auch die Song von denen, wenn du mal schätzt. So freude gehabt, wenn meine Frau das mir geschickt hat, wie sie. Warte, wie Die beiden ganz jung, ne? zwei und vier Jahre lang. Mama, Mama. Okay, Sehr cool. Hi! Hey, nicht weglaufen, wir drinnen nur ein Street-Karaoke-Video. Du musst geradeaus und dann rechts. Warum? Verliebt! Man muss den Leuten auch immer helfen. Ich sehe, sie hat Maps offen, sie kennt sich nicht aus. Nein. setz dich auf Ehre dazu und sing ein Liebeslied. Ein Liebeslied? Ja. Ich singe ein Lied für dich. Dir geht's. Du schaust sehr traurig aus, ne? Nein, nein, nein, nein. Nicht? Dann setze ich mich zu dir dazu. Gar kein Problem, danke für die Einladung. Willst du was für uns singen? Ehrlich gesagt, jetzt, jetzt gerade bin ich nicht in Form dafür, aber. Wir können die berner gern aufwärmen. <lacht> ich weiß nicht, was ich singen soll. Welche Ist okay. Sprache, so. Willst du uns zumindest ein Gib geben? Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Baby, gib ihm, gib ihm. Sehr gut, sehr gut synchronisiert. Kennt man, was kennt man? We are the champions von Queen. Ja. Okay. We are the champions. We are the champions. No time for losers, Cause we are the champions. Du, du, du, du off the world! Air Champions im Nein kassieren. Yeah. <lacht> das hast du herausgefunden, wenn du mich fragst, noch traust du dich? Dann mache ich ihm erst recht diesen. Dürfen wir dich ganz kurz stören? Du schaust aus wie ein Musiker. Bin ich nicht mehr. Nicht mehr? Ja. Yeah. Warum? Weil Sport mir mehr gefällt. Ist okay, wir trinken gerade ein Street-Karaoke-Video. Ja. Yeah. Was willst du für uns singen? Im besten Fall nichts Langes, weil ich jetzt zum Date muss, in den acht Minuten dort sein muss. Also würde ich eigentlich lieber gern weitergehen. Dann ganz kurz ein schnelles Liebeslied. Rolling in the deep. Rolling in the deep. You have my heart inside of your. Es passt nicht. Nein, nein, nein. Rolling in the deep war mein Lieblingslied. Mit 13. Ja, ich gebe es zu. Stein. Ich lebe wirklich unter einen Stein. <lacht> Kann man nicht nein, wirklich, ähm, Adele hat so ein neues Album rausgebracht ich hatte keine Ahnung davon. Ist bis so jemand mir es gestern gesagt hat, ich war so, ah, cool, ich ist am Leben. <lacht> <lacht> Was ist das für ein Ton? Ein Hund. <lacht> Wer tut Damit es ein... mich ein bisschen aufweckt.